Encodo Common UI Tutorial Sortieren und gruppieren in einer Liste Um Einträge einer Liste zu sortieren, kann einfach der entsprechende Spaltentitel angeklickt werden. Ein weiterer Klick auf denselben Titel kehrt die Sortierreihenfolge um. Komplexere Sortierungen können über die Sortierfunktionen eingestellt werden, die bei Rechtsklick auf den Spaltentitel im Kontextmenü verfügbar sind. Die Gruppierung von Listeneinträgen kann durch Rechtsklick auf den gewünschten Spaltentitel im Kontextmenü ein- und ausgeschaltet werden. Diese Funktionalität erlaubt sowohl einfache als auch verschachtelte Gruppierungen. Die Gruppierung kann im Kontextmenü auf dem Spaltentitel oder auf einer Gruppenzeile auch wieder gelöscht werden.